Eins der besten Sandwiches, ich hätte damit gerechnet, dass ich es nicht mag. So eine Liebe. Ich freue mich, wenn der Laden hier in Berlin aufmacht. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind hier gerade schon durch, muss ich ehrlich eingestehen. Wir haben Charo Sandwich getestet. Charo, bzw. Beef Kitchen, bringt dir ein Sandwich an den Start. Eröffnet einen Laden. Heute ist Community Tasting. Wir dürfen das Sandwich schon testen. Für mich Arschwasser Deluxe, Kollege von mir. Ja, äh, ungerne. Es geht. Ungern zerreiße ich den natürlich in der Luft, ob das passiert ist oder nicht. Das werdet ihr jetzt erfahren. Denkt gerne auch an, Gutschein 50 Euro, haut mir in die Kommentare was ihr von den ganzen Dingen hier haltet. Ja, gerne auch eure Empfehlungen etc. Und dann gehen wir jetzt los und äh, testen das Sandwich. Bis gleich. Geiles Gelände hier, Mann. Skateboardfahrer. Eine Fahrradkolonne habe ich hier schon gesehen. Da vorne ist eine Hochzeit oder Ähnliches. Hier gibt's ja alles, Mann. Was ist das für ein Gelände Warum weiß ich auch noch nicht. Mann, Mann, Mann. Ahem. Was ist das für ein Gelände hier, Mann? Hier hätte man sogar Blumen auf umsonst mitnehmen können. Ehrlich? Ja, würde ich sogar machen. Aber ich habe gesagt, ich habe keinen Bock die ganze Zeit die Sachen mitzuschleppen. Egal umsonst, Mann. Okay, eine Oh, weiß ich nicht. Ja, du? Okay, ich bringe Sarah eine Blume mit. Ja, okay. Ich schwöre, ja, Mann. Darf ich gerne mal was fragen? Blumen umsonst? Blumen umsonst? Hier. Okay, wieso? Wir haben gerade ein Wettkampf hinter uns und das ja. ist die Reste und das kannst du schade. Oh geil, weil ich will meinem Kollegen Wu mitbringen, aber der soll nichts wissen, was wir umsonst Ja, vielen Dank schon mal, ne? Wo ist denn Schau jetzt, Mann? Schau, du musst bedenken. Wir haben eine Halbwertszeit wegen Ahmed. Der kann nicht so weit gehen, sonst wird Schlauze, <lacht> fällt das Video. Du hast da ehrlich, du kämpfst. Was für kämpfen? <lacht> das ist ein Gelände hier doch. Na, lass uns mal hier durch. Mal gucken, ob wir hier unser Glück haben. Oh, ich bin auf die Fresse fast gefallen. Keine Ahnung. Mann. Hundestein. Also, wenn da jetzt nicht so viele Leute sind, liegt es daran, dass keiner gefunden hat. Sagen wir mal so. Sag mir, quando, sag mir, wann ich dein Sandwich tasten kann. Lieber Charo, sag mir, wann. Sag mir, quando, sag mir, wann. Das ist das scheiße. Achmed stirbt bei, Leute. Wirklich, also jetzt das ist das langsam nicht mehr witzig. Ich will es jetzt nicht so offensichtlich sagen, aber... Kann jemand einen Krankenwagen rufen? Achmed, hier ist nichts. Ruf ihn nochmal an. Ja. Mann. Oh, So kommt heute gar nicht. Ja, ja. ich... Wer ich, läuft lieber um die ganze Weltgeschichte, ja, weil er, ja, er so fit ist. Ja, ich lauf gerne. Ja. <lacht> das habe ich mir nämlich gedacht, Achmed, weil die sind doch jetzt in Hektik. Die gehen doch jetzt nicht ans Handy. Beken schreiben, irgendwas, das Gelände ist ja nicht klein. Also, Ahmed, wenn du das im Video siehst, ich bin gerade sehr schadenfroh, dass du gehen musst. Ey, ja, ihr habt zu Achmed gesagt, komm in diese kleine Gasse rein. Ja, hat gesagt, nein. werde nicht, ich hab recht. Okay, ich hatte Unrecht, Das war nicht die Gasse. Scheiße, Achmed, was machen wir? Sag mir, wann, sag mir, wann ich dein Sandwich tasten kann. So, ich rufe jetzt Charo an. Hallo. Ey, aber schau mal. wo bist du? Wir sind hier auf dem Gelände, aber wir finden das nicht mal. Wir sind bei so einem Blumenstand gerade, wo die Blumen verschenken. Standort, du musst richtig. Ja? Ja? Okay. Ich komme hin. Ach geil, Mann. Korrekt. Bis gleich, ciao. Schick dir mal her. Ja, er kommt her. Da ist er, ja. Der weiße Büffel. Ah, ich, wie alles jetzt? gut, ja läuft. Habt ihr Blumen mitgebracht? Ehrlich? Ja, ich wüsste. Oh, das ist ja. aber mega süß, Du danke. kannst dir, wenn die Kamera aus einfach da hinlegen. Danke, danke, danke, danke. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ne, ja der gefürchtigste ah. Kritiker auf YouTube. Darf ich dich denn heute auch kritisieren oder ist es so? Du nicht darfst mich natürlich auch kritisieren. Ah. Das Gute ist, wir sind in Berlin. Weit weg kommst du nicht. Ja, also zu ja. Ja. viel Scheiße oder was werde ich abgefangen. <lacht> nein, nein, nein. Bitte feuerfrei. frei. Okay. Ehrlich, ohne Witz. Oh, komm, geh mal rein. Okay, ma. komm, wir gucken, wir gucken geil. Jungs, alles gut? Wir suchen deinen Laden, ne? Ja, Schau, sag mal denn kurz, was erwartet uns heute für ein Geschmackserlebnis? Boah! Ich will nicht so viel reden. Ey, ich, ich kann dir aber eins garantieren: Das hast du bisher so noch nirgendwo in Deutschland gegessen. Ja. Diese Art von Sandwich. Pastrami hier in Deutschland hat sich das noch nicht so krass durchgesetzt wie in New York. Ja. Der Ahmed hatte gesagt letztens, das unkoschere jüdische Sandwich. Genau. Ist das das? Ja. ja. Oh, geil, das wollten wir letztens oh. schon testen, weil wir dachten, wie geil, haben keinen oh. gefunden. Jetzt hat yes. Amo schaura Samstag. Ja, yes, ist das da Amo schaura Samstag. <lacht> ja. Ich cool. wirklich fand wirklich, was du halt sagst. Bist du heiß auch, oder? Ja, ich hab richtig, weil ich habe dir das letztens noch gesagt, ich hab ja. richtig Bock, ja. dieses Sandwich in Deutschland zu testen und jetzt kann ich einfach mal schauen. Durch die heiligen Tore schau. Durch die heiligen Tore. Hallo. Hallo. Wir haben YouTubes heftigsten Kritiker heute hier. Wir oh. äh, sind schon alle am Zittern. Was oh. du gleich sagst. Alles, alles und so. Was oh. du sagst. Wobei man sagen muss, ne, Leute, die letzten Videos alle müssen die Kritiker mal den Ballfach halten. Ich mache 200 Videos. Bei drei Videos kritisiere ich mal jemanden und die Leute kommen. Also jetzt bin ich VIP, Leute, jetzt kannst es losgehen. <lacht> Können wir durch oder wo müssen wir durch? Nee, da soll ich, ne? Ihr kommt hier durch. Ja, geil. Hier rum müssen wir okay. okay. okay. <laughs> Lass viel Liebe da hier bei Wolle. Ja, danke, dir, danke. du ja. schon Sandwich oder bin ich zu früh? Nee, du bist zu früh. Ach, scheiße. Wo krieg ich denn erst das Sandwich? Oh, ist das schon? Die ersten Eindrücke? Wo gibt's das Sandwich überhaupt? Gar nicht mehr. Das ist ausverkauft. So, ich sehe jetzt schon, es gibt eingelegtes Gemüse auf dem Sandwich drauf und dazu auf dem Teller. So ein bisschen dazu. Dann haben wir noch zwei geile Dips dazu. Eine ist so aus dem Sud von dem Pastami und eine ist sozusagen so an so ein Taco Tortilla, so ein bisschen Salsa Verde angehauen. Es wird mit Sicherheit, wenn der Laden dann eröffnet, auch möglich sein, sich die, ähm, das Gemüse aufs Sandwich drauflegen zu lassen. Also alle Wünsche werden erfüllt. Ja, und wir gucken jetzt erstmal heute, wie zum Schluss die Kombi denn aussehen wird. Ich guck mal hier. Oh, da muss ich ja beinahe auch noch mal rumkommen. Man. Also auch noch mal die Perspektive von hinten jetzt, hier schön, oh geil, kleine kleine Schalen mit Gemüse. Was habt ihr denn für ein Brot? Ich sehe schon, dass sieht mega aus. Ich liebe es, das muss so dunkel, zack, da muss so ein Geschmack und dann kannst du das knicken. Also habe heute Morgen bei meinem Bäcker des Vertrauens abgeholt sozusagen, deswegen bin ich schon seit 4.30 Uhr unterwegs, habe die Dinger mit aus dem Ofen geholt. Hier sieht man auch schön, dass es handgefalten ist. ne? Ein bisschen Sauerteig ist drin und dann halt maximal Geschmack. Das erste Feeling, Leute, vom Geruch her, wirklich einfach richtig schöner Toast, wie man es zu Hause kennt, aus dem Toaster. Schau macht eine Ansage. Alright. Erstmal, schön, dass ihr alle willkommen seid. Wir haben lange daran gearbeitet, an dieses Produkt. Fühlt euch alle wohl, die ersten 100 Sandwiches gehen auch raus. Habt schöne Zeit und äh, viel Spaß. Uh, uh, uh. Wir verpissen uns gleich schön wie gehabt um die Ecke, wenn wir euch zerreißen, dass das niemand mitbekommt. Da freue ich mich ja meisten. Also ich mache euch ein schönes Schälchen hier von beiden vor. Mm -hmm. Stell euch das hier mit drauf. Dann könnt ihr beide mal den Taste der Sonne fühlen. Ja, ja machen wir. The Taste of the Sun. Schön als erstes hier. Keine oh, Sau. Sehr schön. Oh. Hier noch links um die Ecke, genauso wie ich das haben, Machen. Also Mann, das ist für mich ein Scheißmoment. weil natürlich das Charos Ding ist und Charo liegt mir schon am Herzen. Aber jetzt muss die weit ins Licht kommen. Kein Gemüse drauf, gar nichts. Einfach Soßen, Fleisch, ein schön geröstetes Brot. So ist halt so dieses leichte, rauchige Aroma bis hier. Das ist die Soße, wenn du an Grillen denkst, du kriegst 100 Soßen hingelegt und du sagst, das ist Grillen. Und das Geile ist, ich als jemand, der es nicht überladen mag, das ist schön sanft, schön sanft. So sieht das auf dem Teller aus. Ich dachte, ich muss es zum Spaß sagen und danach sagen Spaß, Spaß, aber... Das ist ein ehrliches Sandwich. Ganz sanft im Geschmack. Überhaupt nicht, wie ich es erwartet habe. Ich hatte Angst vor diesem künstlichen Raucharoma. wenn du billig Schinken irgendwo aus dem Laden holst, letztes Zutat Rauch, schmeckt alles gleich. Überhaupt nicht so. Mmh. Ich kann Charo 1 zeigen, wenn der Laden aufmacht, wird er knallen, weil das ehrlich ist. Sandwich wie jeder mag. Toast eher gesagt, wie jeder mag. Man macht sich ein Sandwich zu Hause, ein Toast. Aber das sind geil. Einfach alles top. Butterzartes Fleisch. Zwar geht auch als Zunge. Das wird dazu serviert. Du musst so ein bisschen nehmen dazu die Gurke, vertrau mir. Habst du? Ja, ja, das macht man so. Ja, schon geil, hast du recht. mal gerüstet, was auch ist. Genau, noch die Zwiebeln. Das waren so geile eingelegte Zwiebeln. Ich ich vorhin noch schön abgefilmt. Das konnte jetzt echt krass werden. Okay. Faszinierend, Mann. Ich habe schon mit dem Szenario gespielt. Was mache ich jetzt, wenn es scheiße schmeckt? Aber so wie es ist, ich gehe jetzt zu den Jungs und gebe ihnen die Bewertung ab. So, bevor es zu meiner Bewertung kommt, was sagt ihr zu dem Sandwich? Eins der besten Sandwiches. Ich hätte damit gerechnet, weil halt so viel Fettanteil ja. daran ist. Dass ich es nicht mag, aber das merkst du gar nicht. Das ja. ist so eine Liebe. Ich freue mich, Bestes wenn der Laden hier in Berlin aufmacht. Ich auch, die, ich schwör's dir. Ja. Ich freue mich, dass es euch geschmeckt hat. Dass ich dich überhaupt mal treffe, ist krass. Ja, sehr ganz einfach. Ich, aus der Ecke. ich hätte gedacht, erstmal das Fleisch weg. warm. Aber es ist kalt, aber passt perfekt, weil es noch zart ist. Das ist, liegt an der Zeit. Bei mir war das noch warm. Ja? ja das das ist Fleisch? Ja. Das ja. schmeckt, schmeckt, schmeckt gut ist? Scharo, also, erstmal, was ich sagen muss. Und nimmst du nicht übel, ne? Nein. Aber es war köstlich. Ehrlich? <lacht> ja. Ehrlich? Ich, ich, ich schwöre ja. dir, es war köstlich. Aber ja, das von den YouTube-Kritiker du meinst. Ich, ich, ich sag dir meine Worte: Du kriegst 9 von 10 Punkten von mir. Ist ja auch noch nicht fertig, das Sandwich. Ich, nee, ne? das stimmt, Das stimmt. Ja, Luft nach oben das lassen. Auch. Hat mir richtig gut gefallen. Nice, nice. Ich danke dir. Gerne. Den Abo alle. Gerne. Ja, den alle. ja Jungs. Ja, den Abo alle. Denn denk dran auch, wie oh, einen Gutschein gibt's es heute aufs Video. Ja, ne? ja. Volle 10, da gibt es nochmal 10% Rabatt. Das auch. Ach ja, genau. Rolle ja, 10. Okay. 10% Rabatt bei 6 Plus. Bis Bescheid. Ja. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Mann. Sehr, sehr geil geschmeckt. Lustigen Tag gehabt, entspannten Tag gehabt. Also sind wir im falschen Ausgang gegangen? Ach, man hat mich abgelenkt. Dann lasst mir gerne den Daumen oben da. Lass den Daumen so richtig, richtig knallen und bis zum nächsten Mal.